Hallo, wenn man erfasst, was Nutzerinnen und Nutzer mit einem Werkzeug machen oder wenn man so ein bisschen beschreiben möchte, was sie in Zukunft mit einem Werkzeug machen sollen, dann kann es durchaus sein, dass man irgendwann an diesem Punkt kommt, wo man sagt, irgendwie ist das Ganze jetzt ganz schön komplex. Also die Ziele, die die Nutzer verfolgen, sind vielleicht noch überschaubar, aber die konkrete Aufgabenerledigung, um die Ziele zu erreichen, besteht aus vielen Schritten, aus vielen Einzelteilen. Und dann hat man manchmal Schwierigkeiten zu beschreiben, wie jetzt wirklich der Ablauf ist. Und mit reiner Prosa kommt man da dann unter Umständen nicht mehr weiter. Und wie man an sowas rangeht, das möchte ich in diesem Video ganz kurz beschreiben. Es geht hier nämlich um Aufgabenmodellierung. Aufgabenmodellierung ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr umfangreiches Feld. Und dieses Video kann lediglich einen kleinen Überblick darüber geben, was prinzipiell eben bei Aufgabenmodellierung gemacht wird. Mehr ist hier nicht möglich, aber trotzdem verschafft es, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie man dann an solche Schwierigkeiten herangehen kann. Schauen wir uns zunächst an, was Aufgabenmodellierung prinzipiell ist. Bei der Aufgabenmodellierung geht es darum, dass man komplexe Aufgaben entsprechend erfasst mit ihren entsprechenden Abläufen, mit Strukturen, die Aufgaben vielleicht intern haben, aber auch mit Abhängigkeiten, die sich vielleicht zwischen einzelnen Teilschritten ergeben. So eine Modellierung kann man tatsächlich machen für die existierenden Aufgaben, aber vor allen Dingen eben auch für geplante Aufgaben. Das heißt, wir können auch hier, ähnlich wie es zum Beispiel bei Szenarien der Fall ist, unterscheiden. modelliere ich jetzt die aktuelle Vorgehensweise der Nutzerinnen und Nutzer oder modelliere ich vielleicht die zukünftige Vorgehensweise der Nutzerinnen und Nutzer. Beides kann irgendwo von relevant sein. Beim Ersten ist es natürlich wichtig, dass wir dann damit dann die Aufgaben auch korrekt und vollständig erfassen. Beim Zweiten ist es dann aber auch wiederum wichtig, dass wir die Aufgaben so gestalten, dass sie immer noch alles abdecken, was abzudecken ist. Manchmal kann man eben auch tatsächlich erfasste Aufgaben in geplante Aufgaben dann praktisch umwandeln, um so sicherzustellen, dass man alles erfasst hat. Wie kann man das erfassen? Es gibt da letztendlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, vor allen Dingen eben auch in der Art und Weise, wie man es darstellt. Ich habe jetzt hier mal ein paar Be Beispiele genannt. Man kann zum Beispiel Flussdiagramme verwenden, man kann Sequenzdiagramme verwenden, man kann Baumstrukturen verwenden. Rechts ist jetzt noch so eine Art Ganschart angedeutet. Es gibt da also sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das darstellen kann. Prinzipiell ist es aber so, dass bei der Aufgabenmodellierung sehr, sehr häufig ähnliche Strukturen dann verfolgt werden oder sich ähnliche Strukturen wiederfinden. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt auf den nächsten Folien etwas genauer an. Wir haben nämlich diverse Elemente, die in vielen Aufgabenmodellen vorkommen. Zum einen haben wir so die obligatorischen Elemente, die eigentlich bei allen Aufgabenmodellen dazugehören. Das erste ist, dass wir prinzipiell immer ein Ziel definieren. Ich werde jetzt rechts ein Aufgabenmodell entsprechend aufbauen und da werden Sie dann immer diese Elemente, die ich dann links benenne, sehen. Das erste Element, was ich jetzt benannt habe, war ja ein Ziel und das Aufgabenmodell, was ich aufbauen möchte, soll eben das Ziel haben, ein Zimmer zu streichen. Und wir werden uns jetzt gleich ansehen, was dann so alles dazugehört und wie dann eben das sich in dem Aufgabenmodell wiederfindet. Wir haben also als erstes das Ziel, was wir festlegen dann kommen als nächstes die notwendigen Schritte, die zu erledigen sind, um das Ziel zu erreichen. Ich habe jetzt hier mal die Schritte aufgeschrieben, die man gegebenenfalls machen könnte, um ein Zimmer zu renovieren. Dazu gehört also, dass man zunächst mal die Möbel raustragen muss, dass man Kanten abkleben muss, dass man den Boden abdecken muss, dass man Schalter oder Steckdosen entfernen muss, sofern das denn möglich ist, dass man Lampen entfernen muss, dass man dann eigentlich erst streicht. Dass man danach dann alles wieder anbringt, also zunächst die Lampen, dann die Schalter und die Steckdosen, die Klebereste entfernen muss, die dann da vielleicht noch sind vom Abkleben der Kanten, dass man den Bodenschutz entfernen muss, sofern man denn ihn ausgebracht hat und auch dann die Möbel wieder reintragen muss. Ja. Das heißt, was wir hier prinzipiell erstmal sehen, sind alle möglichen, auch relativ kleinteiligen Schritte, die zu der Erledigung dieser Aufgabe dazugehören. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, in meinem Fall würde jetzt noch mehr dazugehören oder ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, meinen Boden abzudecken. Das mag durchaus sein. Prinzipiell ist es aber so, dass wenn wir das erfassen, dass wir natürlich versuchen, Aufgaben zu erfassen, die eigentlich immer bestimmte Dinge umfassen, ja. Und dazu gehören nun mal bestimmte Teilschritte und die sollte man entsprechend auch alle Erfasst haben. Ich habe jetzt hier auch aufgrund der, des, des Platzes auf der Folie sicherlich nicht alles erfasst, was man beim Zimmerstreichen noch mit erfassen könnte. Da gäbe es sicherlich noch mehr, aber nur um Ihnen so mal so eine prinzipielle Idee zu geben, was so mögliche Schritte sind und was so entsprechend dazu gehört. Gut, neben dem Ziel und den Schritten... Kommt jetzt noch etwas hinzu, was wir hier eigentlich schon dargestellt haben, was man aber auf jeden Fall mit aufnehmen sollte. Das ist nämlich die Reihenfolge, in der diese Schritte stattfinden. Es hilft einem ja oft nichts, wenn man dann einfach nur weiß, welche Schritte es sind. Es ist ja auch wichtig zu wissen, in welcher Reihenfolge. Es macht ja hier zum Beispiel beim Streichen keinen Sinn, erst zu streichen und dann die Möbel aus dem Zimmer rauszuräumen. Das würde also von der Reihenfolge her überhaupt nicht passen. Dementsprechend ist es sinnvoll, die Reihenfolge hiermit anzugeben. Ich habe sie jetzt hier in zwei Varianten angeben. Zum einen durch eine Nummerierung und zum anderen natürlich durch die Reihenfolge, in der diese Schritte jetzt letztendlich dastehen. Gut, das sind auf jeden Fall die Elemente, die in jedem Aufgabenmodell enthalten sind. Es gibt aber auch noch ein paar Elemente, die optional noch mit hinzugenommen werden können. Welche sind das? Wir haben da zum einen, dass wir hierarchische Strukturen noch mit in den Modellen drin haben, um nämlich zum Beispiel Schritte zu gruppieren oder um auch Gruppen von Schritten letztendlich wieder gruppieren zu können. Ich habe jetzt hier dann mal in der folgenden Animation so ein bisschen dargestellt, wie das aussehen könnte mit einer relativ einfachen Hierarchie, dass wir also zum Beispiel alle Schritte, die zum Vorbereiten des Streichens gehören, zusammenfassen und dann definieren, was dazugehört und dann auch alle Schritte, die zum Nachbereiten des Streichens dazugehören, auch diese entsprechend gruppieren. Man kann hier an der Stelle aber eben noch deutlich komplexer werden. Man kann also auch Gruppen von Schritten wieder zu einzelnen Gruppen zusammenfassen und so weiter und so fort. Das können also auch sehr tiefe Verschachtelungen werden, die gegebenenfalls bei einer Aufgabe zu berücksichtigen sind. Aber das ist nicht das einzige Optionale, was man letztendlich in Aufgabenmodellen machen kann. Man kann zum Beispiel auch noch Ausführungsalternativen mit benennen. Das habe ich jetzt hier mal markiert. Ich habe jetzt die Alternativen dargestellt, indem ich dann entweder mit den Klammern gearbeitet habe, das heißt so viel wie dieser Schritt ist optional, also Optionalitäten ist ganz beliebt, dass man das in Aufgabenmodellen mit aufnimmt. Oder unten habe ich dann jetzt von der Nummerierung her so gearbeitet, dass es eben Schritt 4.1a und Schritt 4.1b gibt. Und das könnte man jetzt so definieren, dass diese Schritte halt alternativ sind, dass man entweder den einen macht oder den anderen oder beide, dass man sie auch in beliebiger Reihenfolge vielleicht machen kann. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, welche konkrete Modellierung, welches konkrete Aufgabenmodell man erstellt um dann eben auch solche Alternativen darzustellen. Das hängt also, wie gesagt, von der Art und Weise ab, wie man Aufgabenmodelle modelliert. Da gibt es ja dann entsprechende Vorgaben. Wenn man zum Beispiel Flussdiagramme verwendet, dann werden Alternativen oder Auswahl von, von, von Varianten werden anders dargestellt, als das jetzt vielleicht hier in der Variante, wie ich sie dargestellt habe, der Fall ist. Das hängt also ganz stark davon ab. Prinzipiell ist es aber eben möglich, auch solche Ausführungsalternativen in Aufgabenmodellen mit aufzunehmen. Gut. Aufgabenmodelle können tatsächlich noch weitere Elemente beinhalten. Dazu zählen zum Beispiel Vor- und Nachbedingungen für Teilaufgaben. Da ist es jetzt so, dass halt manchmal eine bestimmte Teilaufgabe oder ein gewisser teilschritt nur erledigt werden kann, wenn eine bestimmte Vorbedingung eingetreten ist. Also beim Streichen zum Beispiel ist die Vorbedingung, dass ich auch letztendlich Farbe zur Verfügung habe. Aber es können eben doch ganz andere Vorbedingungen sein. Etwas schwieriger sind manchmal so die Nachbedingungen, die sind vom, vom, von der, vom Verständnis her manchmal nicht so einfach zu erfassen. Was kann denn bitte eine Nachbedingung sein? Also eine Vorbedingung ist klar, das ist etwas, was muss, das muss vorher vorliegen, bevor ich einen bestimmten Schritt oder eine Gruppe von Schritten ausführen kann. Aber was ist denn jetzt eine Nachbedingung? Gut, eine Nachbedingung ist letztendlich nicht nur das Ergebnis einer Aufgabe, sondern das ist letztendlich auch vielleicht eine bestimmte Einschränkung, die damit dann einhergegangen ist, die dadurch entstanden ist. Also, zum Beispiel eine Nachbedingung, dass eine Datenbank jetzt wieder in sich konsistent ist. Das könnte eine Nachbedingung sein. Das heißt, manchmal ist es schwierig, solche Nachbedingungen zu definieren, aber Nachbedingungen sagen letztendlich nur, wir sind hinterher wieder in einem gewissen konsistenten Zustand und dieser Zustand kann also auch als Bedingung formuliert werden. Oft sind die Nachbedingungen eines Schrittes dann die Vorbedingungen des nächsten Schrittes. Gut. Was gibt es noch für Elemente? Man kann zum Beispiel auch Abhängigkeiten zwischen einzelnen Schritten definieren oder zwischen Gruppen von Schritten, dass eben zum Beispiel ein Schritt nur ausgeführt werden kann, wenn der andere schon ausgeführt ist. Jetzt könnten Sie sagen, das hat doch eigentlich was mit Vor- und Nachbedingungen zu tun. Ja, manchmal ist es aber eben so, dass man nicht unbedingt eine reine Vorbedingung oder eine reine Nachbedingung hat, die schrittunabhängig ist, sondern einfach nur sagt, ich muss halt erst den ersten Schritt ausgeführt haben, um dann den nächsten ausführen zu können. Und das sind dann entsprechend solche Abhängigkeiten, die also nichts mit irgendwie etwas, was neben dem Schritt noch liegt, zu tun haben. Ich kann gegebenenfalls in Aufgabenmodellen auch Aufgabenobjekte mit modellieren oder eben Dokumentenflüsse. Aufgabenobjekte sind dann Dinge, die zum Beispiel durch die Aufgabenerledigung entstehen. Das müssen also nicht notwendigerweise Dokumente sein. Das können auch ganz andere Dinge sein, die bei der Aufgabenerledigung entstehen. Aber ähm, man hat letztendlich Objekte, die gegebenenfalls auch von einem Schritt zum anderen gehen. Auch sowas kann man hier modellieren. Und sehr, sehr häufig bei der Aufgabenerledigung sind es eben auch Dokumente. Deswegen spricht man eben von Dokumentenflüssen, die man dann eben auch von einem Schritt zum nächsten Schritt weiterreicht. Und das ist dann eben ein, ein entsprechender Dokumentenfluss. Es gibt noch weitere Dinge, die hier modelliert werden können, zum Beispiel parallele überschneidende oder synchronisierte Ausführungen von Schritten. Das heißt, manche Schritte können eben parallel ausgeführt werden oder ganze Schrittgruppen können parallel ausgeführt werden. Manche Schritte können sich auch in irgendeiner Form überschneiden. Und ganz wichtig ist es eben, dass wir auch manchmal synchronisierte Ausführungen haben, sodass also zum Beispiel bestimmte Dinge tatsächlich parallel stattfinden. Ja? Dass man eben eine Sache macht und dann auch eine andere Sache parallel. Und zwischendurch ist es aber so, dass man auf einer der beiden Seiten nicht weiterkommt, bevor nicht eine bestimmte Sache auf der anderen Seite passiert ist. Das hat man natürlich relativ selten, wenn man selber Dinge tut. Wir Menschen arbeiten ja üblicherweise nicht wirklich zwei Dinge parallel ab, sondern nur quasi parallel. Das heißt, wir machen dann immer mal so einen Schritt auf jeder Seite. So ähnlich wie Computer das letztendlich auch machen. Und trotzdem kann es sein, dass wir irgendeine Sache oder dass wir an irgendeiner Stelle eben nicht weiterkommen, bevor wir nicht einen Schritt auf der jeweils anderen Seite gemacht haben. Aber bei Aufgabenmodellierung kann es auch sein, dass manchmal die Aufgaben so komplex sind, dass man eben mehrere Nutzerinnen und Nutzer modelliert, die also wirklich dann parallel arbeiten, die also nicht nur quasi parallel arbeiten. Und da ist es tatsächlich dann durchaus mal notwendig, dass man sich synchronisiert, dass also sichergestellt ist, wenn eine Person einen nächsten Schritt machen muss, dass dann vorher die andere Person etwas anderes gemacht hat, damit man dann weitergehen kann. Ja? Da merkt man dann eben, da kommt man dann in sehr komplexe Abläufe rein, die eben durch Aufgabenmodellierung dann immer noch irgendwo dargestellt werden, vor allen Dingen, wenn man dann eben mit ja, parallelen Schritten und äh, Schrittfolgen arbeitet. Es gibt noch etwas, was man gegebenenfalls mit aufnehmen kann, das sind sogenannte Schritttypen. Schritttypen können zum Beispiel beschreiben, dass das System einen bestimmten Schritt übernimmt, also das Werkzeug zum Beispiel dass vielleicht eine Interaktion mit dem System selbst stattfindet. Das wäre jetzt hier der erste Schritt, meistens eben durch die Nutzis durchgeführt. Es kann aber auch sein, dass die Nutzis unabhängig vom System, also nicht mit dem System oder mit dem Werkzeug interagierend, irgendeinen Schritt erledigen müssen. Dann ist das nochmal eine andere Art von Schritttyp. Das klingt alles sehr komplex. Wie kann ich sowas denn eigentlich jetzt modellieren? Dafür gibt es typischerweise entsprechendes Tooling und dieses Tooling ist sehr Vielfältig. Es gibt also sehr, sehr viele Werkzeuge, die man verwenden kann, um Aufgabenmodellierung zu machen. Das geht los bei ganz normalen Texteditoren, in denen wir dann die Aufgaben mehr oder weniger so einfach wie möglich mit Textform darstellen, wenn möglich trotzdem irgendwo ein bisschen hierarchisch, zum Beispiel mit Nummerierung und so weiter. Dann kann man aber auch generische Grafikeditoren nehmen. Ich habe ja gerade versucht, ein bisschen ein Aufgabenmodell mit PowerPoint darzustellen. Auch das hat funktioniert. Man kann UML-Tools nehmen, gerade wenn man zum Beispiel Aktivitätsdiagramme verwendet, um Aufgaben zu modellieren. Man kann auch andere Präsentationstools nehmen, die in irgendeiner Form es eben der ermöglichen, solche Baumstrukturen darzustellen. Und es gibt auch spezielle Tools für die Aufgabenmodellierung. Ein Tool zum Beispiel ist eines, mit dem man sogenannte Concur Task Trees erstellen kann. Das sind dann schon sehr komplexe Aufgabenmodelle, die tatsächlich alles, was ich gerade in den Folien so drin hatte, als mögliche optionale Elemente und weitere Elemente und so weiter. Dieses Tool hat wirklich alles da drin, damit kann man wirklich alles machen, wird dann aber auch tatsächlich irgendwann etwas komplexer von der Modellierung her und sicherlich auch etwas schwieriger verständlich. Und damit kommen wir eigentlich zu der nächsten Frage, die wir dann natürlich im Bereich der Aufgabenmodellierung haben. Ja. Welche Variante nehme ich denn jetzt eigentlich und wofür entscheide ich mich eigentlich? Ja. Die Wahl des Tools, die ist abhängig davon, was habe ich denn eigentlich für, für ein Ziel mit meiner Aufgabenmodellierung? Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Also möchte ich einfach nur irgendeine grobe Übersicht haben von der Aufgabe, die zu erledigen ist oder möchte ich eine, möchte ich die Aufgabe vollständig erfassen, also mit allen Details, mit allen Abhängigkeiten? Dann ist natürlich auch die Frage, welche Vorkenntnisse habe ich zum Beispiel als die Person, die das Ganze modelliert. Aber eben auch, welche Vorkenntnisse haben vielleicht meine Adressaten. Ich mache ja meistens so eine Aufgabenmodellierung nicht nur für mich selbst, sondern ich möchte auch mit anderen Personen vielleicht darüber reden oder ich möchte es an andere Personen weitergeben in den Entwicklungsprozess, dass diese dann darauf aufsetzen können. Und diese brauchen natürlich auch entsprechende Vorkenntnisse. Und wenn ich jetzt sehr komplexe Aufgabenmodelle nehme, wie zum Beispiel die Concurrent Task Trees dann kann es sein, dass sie zu komplex sind, um letztendlich von anderen Stakeholdern im Projekt verstanden zu werden. Vielleicht möchte ich aber auch eine interne Dokumentation haben, dann kann ich vielleicht etwas komplizierter werden. Oder ich habe es als Diskussionsgrundlage, dann sollte es vielleicht etwas einfacher gestaltet sein. Vielleicht ist es aber auch die Frage, wie mächtig ist denn die Ausdrucksstärke von dem Tooling, was ich verwende. Also was kann ich damit überhaupt darstellen, was kann ich nicht darstellen? Und was muss ich aber auf der anderen Seite darstellen, um eben die Komplexität einer Aufgabe auch vollständig darstellen zu können? Und als letzten Punkt haben wir noch die Übersichtlichkeit. Da geht es also darum, wie übersichtlich wird denn dann ein Aufgabenmodell, wenn ich es vollständig so modelliert habe, wie ich mir das vorstelle. Das hängt dann auch manchmal davon ab, welches Tooling ich verwende. Also bei komplexeren Toolings sind meistens auch einfache Aufgabenmodelle schon relativ komplex in der Darstellung, wohingegen bei einfachen Toolings manchmal auch dann die Einfachheit auch sich dann in der Darstellung wiederfindet. Wenn man ein Tool für die Modellierung von Aufgaben auswählen will, dann sollte man sicherstellen, dass dieses Tool auf jeden Fall es erlaubt, die obligatorischen Elemente für die Taskmodellierung zu unterstützen, als auch die hierarchischen Strukturen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn man dann in komplexere Modellierungen geht, also zum Beispiel parallele Abläufe mit modelliert, oder zum Beispiel Abhängigkeiten zwischen Schritten, dass es dann oft sehr, sehr komplex wird und dann auch so ein bisschen die Übersichtlichkeit fehlt. Und gerade wenn man es dann als Diskussionsgrundlage nehmen möchte, dann wird es schwierig, weil dann eben die anderen Stakeholder, die eben die Aufgabe nicht mit haben, meistens Verständnisprobleme haben. Dementsprechend sollte man sich dann eben auf ein Tooling fokussieren, was diese drei grundlegenden Sachen, die ich jetzt hier gerade genannt habe, kann ja? und für alles weitere, wenn man dann wirklich mal was Komplexeres braucht, kann man sich sicherlich noch mal Gedanken machen, ob man ein komplexeres Tool nimmt, aber dann kommt man eben meistens schon in den Bereich, wo es vielleicht nicht mehr jeder versteht, was man da an der Stelle dann modelliert. Gut, damit kommen wir zur Übung in diesem Video. Die Übung sieht folgendermaßen aus. Erstellen Sie ein Aufgabenmodell für Ihre letzte administrative Interaktion, zum Beispiel mit einem Amt. Ja. Ämter haben halt gerade in Deutschland so die Eigenschaft, dass man dann zum Beispiel auch bestimmte Abläufe machen muss, dass man bestimmten ja, Kriterien entsprechen muss bei dem, was man dann so tut. Ja, Dass man vielleicht ein Formular ausfüllen muss, dass man vielleicht mehrere Formulare ausfüllen muss, dass man vielleicht noch irgendwas bezahlen muss. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, Das da wäre zum Beispiel irgendwas Organisatorisches im Studium. Auch Universitäten oder Hochschulen verhalten sich sehr, sehr häufig wie Ämter wo man also auch bestimmte Dinge einfach machen muss in einer bestimmten Reihenfolge. Dann haben wir vielleicht Meldeangelegenheiten und vielleicht haben Sie auch irgendwann mal ein Fahrzeug angemeldet beim Straßenverkehrsamt. Auch das könnte vielleicht eine Sache sein, wo Sie einen gewissen Ablauf hatten. Und da würde ich Sie doch einfach mal bitten, nochmal zu versuchen, diesen Ablauf in irgendeiner Form zu modellieren. Und worauf sollten Sie dabei achten? Sie sollten natürlich definieren, was war eigentlich das Ziel dieser entsprechenden Aktivität, die Sie da hatten. Was waren die notwendigen Schritte, also sowohl Ihre Schritte als auch potenziell die Schritte anderer Personen, die in irgendeiner Form dort involviert waren? In welcher Reihenfolge wurden diese Schritte bearbeitet? Gibt es vielleicht hierarchische Strukturen, die man dann definieren könnte bei der Bearbeitung? Und überlegen Sie sich so ein bisschen, wie könnten Sie das Ganze denn passend darstellen, sodass es für alle möglichen ja, Zuschauer oder alle möglichen Betrachter dann wieder verständlich ist. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, freue mich auf Ihre Aufgabenlösungen und vor allem auf die Aufgabenmodellierung und sage bis dann und bis zum nächsten Video. Tschüss! <Musik>